Guten Tag, Grüezi, Moin Moin, Servus und Hallo. Ja, vielen Dank für die Einführung und vielen Dank auch für die Organisation der Veranstaltung. Das finde ich ganz toll und ganz wichtig, dass wir so ein bisschen die strategische Entwicklung, die Transformation diskutieren. Hallo. Ja, hören Sie, Herr Nelle. Ah, wunderbar. Ach, vielen Dank. Besondere Zeiten brauchen neue Wege und Kreativität. Ich übernehme jetzt mal für Frau Albers, die leider gerade wieder rausgefallen ist aus dem Zoom. Warum sind denn jetzt Bibliothek und Forschung so ideal zusammen? Ich meine, jahrhundertelang kamen die Bibliotheken ja auch ohne die Forschung ganz gut klar. Ich bin gerne Bibliothekarin, ich glaube total daran, an, an diesem Beruf und was und auch an die Kompetenzen dieses Berufes. Wir haben den perfekten Kandidaten für die Diskussion danach, nämlich jemand Fachfremden, der noch nicht äh, ein Bibliothekar wurde, sozusagen. Verstehen wir, sagen wir mal, als Bibliothekar oder Information. Verstehen wir genau, was Forschende haben wollen. Was wir also brauchen in Bibliotheken, sind mehr Wow-Effekte auch für unsere digitalen Dienste. Das erste Modul hacken und experimentieren mit Daten. Und Sie sehen schon, das sind alles so ein bisschen ja, reißerische Themen, aber das ist genau das, worum es geht, dass das, das ist nicht so, sagen wir mal, konservativ und steif ist, sondern dass wir da relativ ähm, frisch und auch. Ähm, Experimentieren dran gehen. Das Unperfekte aushalten zu können, auszuprobieren. Also das ist ja so ein Spirit, den man auch bei ZB mit mitbekommt, dass es da eine Kultur gibt, Sachen auszuprobieren. Ihr habt doch so Programmiernachmittage und solche Späße. Gerade diese Grundlagen sind wichtig und auch gerade diese Möglichkeit, da einmal die Hemmschwellen abzubauen. Mein Rat und mein Vorschlag von heute, meine Bitte, Nehmen Sie teil an dieser Debatte über die Zukunft wissenschaftlicher Bibliotheken auf dieser Veranstaltung und darüber hinaus. Auf Wiedersehen, Servus, Tschüss und auf bald Ihr Team von ZBMET. Danke.